Das war genial. Gut überlegt. Bereit? Gut. Erster. Ja, Lauf. Ah, ich dachte schon, es wird dunkel. Na. Okay. Wir sind jetzt fast beim Theater. Der Metro-Eingang sollte ganz in der Nähe sein. Doch so kurz die Strecke auch ist. Wir werden sie auf der Oberfläche zurücklegen müssen. Und dort kann jeder Schritt, den man macht, der letzte sein. Und ich habe keine Maske. Kumpel, wir sind da. Reiß dich zusammen. Wir haben eine Zeit bis zur Dämmerung, okay? Okay. Da der Tunnel eingestürzt ist, können wir die Rolltreppe zur Theaterstation nur über die Oberfläche erreichen. Und glaub mir... Hier draußen sollten wir besser nicht im Dunkeln erwischt werden. Ja, wir sollten ja gar nicht erwischt oh ja, werden. Wir haben Glück, hier scheint jemand zu leben. Ranger vermutlich. Ach, ich weiß es ah, nicht. So ein Zufall. Oh, mein ist so kaputt. Wo es gibt? Scheiße. Die Filter sind fast alle. Wir müssen es schaffen. Komm schon. Nimm was du brauchst. In der Metro sind wir alle Brüder. Hey, schon wär's. Ich könnte eine Uhr gebrauchen, wie du sie hast. Zu wissen, wie viel Luft übrig bleibt, ist ein Muss, nicht wahr? Ich wollte die Zeit nicht wassen. Weißt du, ich habe von Dingen gehört, die da draußen und nicht einmal von Schüssen aufgehalten werden. Okay, ich habe noch fünf Minuten Ersatzfilter drauf. Ich habe schon einige Scheiße hinter dir, ich weiß. Aber das ist nichts gegen das, was vor uns liegt. Ich habe davon gehört, dieses Flugzeug war unterwegs nach Moskau, als die ganze Stadt in Flammen aufging. Tja, das Gebäude, wo es abstürzte... Das war der Eingang zum Theater. Aktion, vergiss nicht. Wenn du leben willst, dann darfst du nicht einen Moment unachtsam sein, okay? Das Eis taucht hier oben. Das ist fast wie Frühling. Aktion, ah, ich... Vielleicht können wir Aber ich hab nackte Finger. Und zärtlich, Mann, hier. Boah, das klingt voll eklig. Also, stimmungsmäßig ist es eindeutig besser als das erste. Nein, das ist doof. bei dir geht auf Shotgun Jess, dann brauche ich die kleine nicht. Ich will nicht zweimal dieselbe Munition verbrauchen, das rechnet sich einfach nicht. Ja, okay, wohl ein kleiner Händler von früher noch. Bist du okay, Hä, hey, wieso? Komm her. Wir müssen hier durch. Ja, schießt. Ach so. Ah, der hat ja keine Zielfunktion. Mit L schieße ich beide. auch eine interessante Möglichkeit. Nein. Wo bist denn du? Hallo. Ja, ist zufälligerweise abgesperrt, bis du da bist. Kannst du? Wo bist du? Achso, gehen wir oben rum. Ja, dann, von mir aus. Zum Notausstieg! Hey, versuch sie zu öffnen! Ich geb dir Deckung! Vielleicht kann der mir drin noch helfen. Das Team schaffen wir doch alles. Aber, ja. Und die Motoren sind Flug 767 mal Scheiße! Der Tau ist verkommen. Wir gehen runter! Die Instrumente sind ausgefallen! Ich bekomme keine Anzeige. Oh mein Gott! Was ist Waren das nicht die Bomben, die ich gezündet habe? Also Atium? Oops. Kaum möglich Rauch Zu viel Rauch Ich bin noch in der Cinematic drin Ich, ich weiß nicht, mein Filter nicht ist einfach so. Ein was? Ah, dieses Flugvieh. Das kann ein Problem sein. Probiert die Zeit ein bisschen im Kopf zu haben. Nein. Ja, nee. Okay, der, der speichert Fortschritt. Fortschritte. Also wenn ich jetzt nachlade, müsste ich auf 5 Minuten genau kommen. Ah ja, cool. Okay, das ist gut. Ah, die und Viecher. Okay, die sind schon krass. Was großes. Ich, ich auch. Ja, da kommt was. Hilf Die waren mir doch schon. Er ist sicher hier unten. Come, cool. come. Cool. Cool. I mean, is this hey, mandatory hey. cinematics? Jetzt erwartet? Unser kurzer Besuch im toten Moskau, das Phantom der Vergangenheit, ist vorbei. Pavel und ich haben uns gegenseitig geholfen, da wieder rauszukommen und kehren nun als echte Partner in die Metro zurück. Anders kann man die Wüste da oben nicht überleben. Aber vor uns liegt jetzt eine belebte Station, das Theater. Es liegt sehr nah an der Polis. Wenn Pavel es schafft, mich an den Wachposten der roten Linie vorbeizuschleusen, dann bin ich in weniger als einer Stunde zu Hause. Was natürlich schön wärm. Okay, kommt rein. Tut mir leid. Geherrliche Zeit hat nicht wahr. Wir wollen bald nach oben. Sind da Telepathen in der Nähe? Wir hatten Glück, es hierher zu schaffen. Okay, in dem Gebäude bei dem Flugzeugwrack ist ein Nest. Ein Wunder, dass ich heute so schlecht geträumt habe. Ach, du willst einen Albtraum? Na, der wartet da oben auf dich. Er gibt keinen Sinn, mit nur drei Männern zu gehen. Um ein Nest zu räumen, brauchen wir mehrere... Scheiße. Und jetzt? Geht ihr nicht? Wir müssen erst die Männer zusammenträumen. Warten wir auf die Jungs? Ich kann ich helfen. Und dann machen wir den Biester die Hölle heiß. Du bist in Ordnung. Komm rein. Okay, wir finden auf jeder Station einen Schlüssel und irgendwo gibt es dann auf jeder Station wohl einen Safe. Nur finde ich immer nur eins von beiden. sein? Wir unser ganzes im Reich. Und hier sind wir Also, die Station neben der hier ist der Platz der Revolution. Eine von unseren. Rot. Und der Platz der Revolution ist einen Katzensprung von der Polis entfernt. Also werde ich mich als guter Kommunist für dich verbürgen. Die werden dich durchlassen müssen. Und dann bist du in null Komma nichts zu Hause. Seid ihr diejenigen von denen, die uns gerade erzählt haben? Ja, sind wir. Klasse, dann komm rein. Also, Artyom, schau dich um. Hier gibt es viel zu sehen. Ich rede mit meinen Leuten und komme wieder zu dir. Bullshoy. Nix mit Theater. Okay, da können wir ganz viel machen wahrscheinlich. Aber ich muss mal auf Klo. Also ich mache kurz Pause ein bisschen. Ein bisschen mal aufstehen und so und dann know, weiter. Heißt. Bis gleich. Diesmal denke ich sogar einen Start-Record. Ich mache Fortschritte. Sie ein bisschen schöner aus als im ersten Teil, aber nicht extrem. Wenn du nicht laberst, will ich spende ich was. for so. ah, the Mans. Amt bei The Brave Nummer. Ey. Wir was Trinken haben. Konnte man hier nicht eine Strip-Show haben? Ich dürfte die da nicht zeigen, das weiß ich. Gut. Hier sind die Bücher. Ah, 235 liegt auch schon hier. Okay, nice. Endlich, Job. Okay, das ist Moon. Das ist. suboptimal. Kosten die A5? Sechs. War mal kurz. Ja, komm wieder, wenn du etwas brauchst. Diese Messer sind das Beste, wenn du dich um Wächter kümmern willst. Könnte ich hier nicht Waffen upgraden irgendwo? Leder, Feinde. Okay. Äh. mal anpassen. Ja, bitte. Das ist so Hört ihr genau, Körper okay. mittel und großen? Macht ihr aber schwieriger? Machen wir drauf. Ah, von einem Nahkampf auf Ja, das ist eigentlich gut. Weniger Steuerung ist immer gut. Kolben drauf und... Rotpunkt drauf. Ah, ne, warte mal. Ah, da habe ich schon 80 Gerät abgebaut, ne? Lass es mal. Weil will ich nicht und das brauche ich noch. So. Ah, ich könnte sie auch so eintun. Na okay. Das Zeug ist klasse. Besseres gibt's nicht. du kannst überall drin. Ich habe alles arrangiert. Wir können zum Platz der Revolution gehen. Durch das Theater werden die uns reinlassen. Wir können in den Theater schauen. Führung anschauen, wenn du willst. Ich warte auf dich. Ich schau mal, was es ist. ist. Oh. Ich glaube, ihr gefällt es nicht so. Auf der Neuschauer Bühne hat es nie zuvor etwas Vergleichbares gegeben. Es tut mir jetzt für die anderen Darsteller leid. Ihre Versuche, das Publikum zu beeindrucken, werden nach solch einem Spektakel kaum der Rede wert sein. Aber ich bin mir sicher, dass sie mit der hoch angesetzten Latte der Erwartungen zurechtkommen werden. Und so geht unsere unglaubliche Show weiter. Dieser Mann lacht der Gefahr ins Gesicht, fordert die Natur heraus trotz dem Gott dieser neuen Welt und beweist wieder einmal, dass die Menschheit über alles herrscht. Ein warmes Willkommen für Leonid Burri, unseren außergewöhnlichen Doktor mit seinem... Ähm, Schrecken unserer Stadt. Das hab ich dir gesagt. Alle! Du dummer Freak! Wo bist du? Ah, komm zurück! Wo? Du dummer Freak! Ich bring dich um! Druckender Sieg, bei dem die menschliche Intelligenz über Mutanten triumphiert. Wo wir gerade von Mutanten reden, selbst in unserer Station sind Gerüchte zu hören, dass eine neue Art an der Messe entdeckt wurde. Furchterregende Bestien, schwarz wie die Nacht, unbesiegbar und in der Lage in jedem, der sie sieht, den Wahnsinn auszulösen. Aber selbst die waren kein Gegner für die menschliche Genialität. Die Jungs von der Messe haben bemerkt, dass sie die falschen Pilze gekocht haben. Als sie wieder zum traditionellen Rezept übergingen, waren die Mutanten verschwunden wie der Morgentau. Einen kräftigen Jubel für die Helden von der Messe. Und die Show des heutigen Abends geht weiter. Es wird Zeit unserer Show eine lyrische Stimmung zu geben. Wir präsentieren Ihnen das Genie der Kammermusik, den berühmten Akkordeonspieler Kolja Poscharni, mit seinem Meisterwerk mein Herz strebt nach dem Himmel, stößt aber gegen die Decke und fällt wieder herunter. Eine Runde Applaus, bitte! Vielen, vielen Dank, Kolja. Die Harfe meiner Seele wird niemals wieder gleich erklingen. Deine Musik hat ihre Saiten mit so viel Kraft berührt. Und so geht unsere unglaubliche Show weiter. Heute habe ich die Ehre, Ihnen den heißesten und explosivsten Auftritt jenseits des Atlantiks bieten zu können. Das heißeste Spektakel des heutigen Tages. Unsere Fire Show. Einen Applaus, um unsere Darsteller willkommen zu heißen. Bitte! Total überwältigend. Unglaublich, einfach unglaublich. Wenn auch ein kleines bisschen zu heiß. Nur noch wenige gerade mehr und ich wäre verkohlt. <lacht> vielen Dank, liebe Freunde, vielen Dank. Aber ich muss sagen, dass wie heiß auch immer das war, die Mädchen waren noch etwas heißer. <lacht> Leute, ihr müsst euch der Herausforderung stellen. Vielleicht probiert ihr es mit einem Flammenwerfer. Und noch immer geht es weiter, liebes Publikum. Bitte heißen Sie willkommen den Arpeggio Virtuosen, den Gott des Legato und Dämon des Tremolo. Unseren Lieblingsschüler von Mel Basch und Wladimir Manilov, den besten Gitarristen unseres neuen Zeitalters, Viktor Menschok, mit seinen Fantasien. Bitte heißen Sie unseren Virtuosen willkommen. <lacht> noch mehr von dieser Ekstase. Und mein Herz würde explodieren, meine Beine würden beginnen zu tanzen und meine Seele würde geradewegs nach äh, wohin auch immer gehen. Vielen Dank, Viktor. Meine Damen und Herren, ich muss eine Änderung im heutigen Programm ankündigen. Zu unserem großen Bedauern sind unserem Gastmagier für seinen Sägeakt die Damen ausgegangen. Aber keine Sorge, wir füllen diese Lücke mit Großartigkeit. Ihre volle Aufmerksamkeit bitte, wenn ich Ihnen nun die Geburt einer Legende präsentiere. Das Duett Minschuk und Porcharni. Mit ihrem instrumentalen Impromptu das Lied der Lieder. Der Typ Ein ist einfach schon Comedy Gold. Aus, um Innovation des Jahrhunderts. Unglaublich, völlig unglaublich. Mein linkes Ohr klingelt immer noch. Sie haben gerade die Virtuosen des Moskauer Untergrunds gehört. Das Duo, das bekannt ist als Minschuk und Porscharny. Mein liebes Publikum, dieser. Trauriger Moment kommt leider immer. Egal, wie oft ich mir wünsche, es wäre nicht so. Aber unsere heutige Show ist zu Ende. Ich hoffe, Sie haben Sie ebenso sehr genossen, wie wir Ihre Gesellschaft genossen haben. Vielen Dank. Beehren Sie uns bald wieder. Maestro, spielen Sie uns etwas Emotionales. Auf Wiedersehen. Adieu. Abschied ist so eine süße Frau. Okay, das spielt nur noch. Äh, ja, controller wechseln. Danke für den Hinweis. So. Ich hätte, ich hätte das halt wirklich nicht gesehen. Ah, wow. Okay, das ist. Ja, ja, okay, hier kann ich.